Die Patentochter von Klaus-Peter Herzsch wollte im August 1989 heiraten. Der Vater der Braut, ein Pfarrkollege, schrieb Herzsch an und fragte ihn, ob er nicht ein Lied bringen, mitbringen möge. Und dann bitte schön auf die Melodie, Du meine Seele singe, wo lauf und singe schön. Das war dann auch die Ursprungsmelodie zum Text, für das Lied, das entstand. Wir singen es heute unter einer anderen Melodie aus dem 16. Jahrhundert, nämlich auf Lob Gott getrost mit Singen, Frohlock, du christlich schar. Die Brautleute hatten sich für einen Text aus dem ersten Buch Mose im zwölften Kapitel entschieden. Abrahams Aufbruch von Ur nach Chaldea. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will, in das gelobte Land, und ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Aufbruch ins Künftige. Aufbruch unter Gottes Anruf und Zusage gegen alle Zweifel, Konventionen und Sicherheit. Klaus-Peter Herzsch hat sich Mühe gegeben, diese Inhalte in seinem Lied zur Sprache zu bringen. Ganz rund empfand er den Text nicht, aber da dieser am Abend vor der Hochzeit in einem Hotelzimmer in Eisenach entstand, sagte er sich, dieses Lied ist für einen einzigen Anlass geschrieben und es wird bestimmt danach wieder vergessen. Kein Grund jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Am 4. August 1989 bei der Hochzeit wurde das Lied erstmals gesungen in der Eisenacher Annenkirche. Anwesend war die Ortsgemeinde, aber auch Freunde des Brautpaars aus Westdeutschland, die Hochzeitsgäste nahmen die Lieblätter mit und verbreiteten das Lied. Jürgen Henkes bekam es in die Hände, ein Mitglied der Gesangbuchkommission. Damals war das Gesangbuch noch ganz frisch, so frisch, dass es gerade kurz über den Redaktionsschluss kam. Es passte dieses Lied aber nun so gut in die Abteilung Exodus-Lieder, also Lieder des vertrauensvollen Aufbruchs. Und so wurde das Lied, 1992, als alles schon abgeschlossen war, in die Rubrik Umkehr und Nachfolge mit neuer Melodie aufgenommen. Manchmal braucht es Mut, um Neues zu wagen. Und Vertrauen. Das wünsche ich Ihnen. Vertraut den neuen Weg.